Mein Dad, mein Dad ist immer noch nicht ganz warm mit unserer Beziehung geworden. Er, er hat sich angewöhnt, wir sind fünf Jahre zusammen und er kündigt sich immer noch lautstark an, bevor er ein Zimmer betritt, in dem wir uns befinden. Nur damit er ja niemals sehen muss, wie wir uns küssen. Ich wünschte, meine Mutter würde das tun. Weißt du noch? Nicht jetzt. Ich fasse es immer noch nicht, dass du mir das antust. Kommst du jetzt bitte endlich in Partylaune? dass hier ist eine Feier. Oh Gott. Okay, ich mach jetzt Lilly fertig. Ist gut. Und ich will, dass du einfach geradewegs damit rausrückst. Okay. Okay? Du schaffst das. Ja. Sportskanonen, Bruststoß. Nein. Sportskanonen, Bruststoß. Ich Siehst du dich. Okay. okay. Okay. Entschuldige. Oh. Hey. Hey. hey. Hi, wie geht's euch. Hey, Leute. Sieht ja. lecker aus. Ja. Oh, ja. danke. Hi. Bedank danke. dich nicht, mach sie auf. Dad steht bereits oh. vor der Tür. Klopf, klopf, wir sind da. Keine Panik, Dad. Hier läuft nichts Schwules. Darf ich dir die farbenprächtige Jacke und das straßbesetzte Cap abnehmen? Ja. Hey. Wie hey geht's Gloria. dir? <lacht> Wie geht's dir? Was für ein schönes Kleid. Ich danke. Vielmal. Gern. Ja, das äh, ist... Nein, Phil. Das hieß vielmals und nicht vielmal. Oh. Wie war eure Reise? Sehr gut. Sie war sehr gut. Aber apropos, ich... ich möchte euch etwas erzählen. Also, wir waren nicht nur zum Vergnügen in Vietnam, wir haben riesen Neuigkeiten. Oh Gott, wenn Cam jetzt mit Hitten rauskommt, bin ich weg. Dad, er wird dich doch nicht blamiert haben, Mom. Ach, Haley hatte heute zum ersten Mal Jungsbesuch und Phil hat ihn angeschossen. Jedenfalls, ähm, vor etwa einem Jahr haben Cam und ich angefangen, uns nach etwas zu sehen. Etwas, das uns ausfüllt wie zum Beispiel ein Baby. Ach, davon würde ich abraten. Wieso abraten? Kinder brauchen eine Mutter. Ich meine, wenn euch langweilig ist, regt euch einen Hund zu. Uns ist nicht langweilig, Dad. Ich stehe immer hinter dir, Mitchell, auch wenn du nicht mein Sohn bist. Also ich, ich glaube, was Dad sagen will, ist, äh, Mitchell, du bist eher verkrampft. <lacht> Kinder sind chaotisch und damit kannst du nicht umgehen. Oh, na, das will Dad nicht sagen, das willst du sagen. Und es ist auf ganz andere Art verletzend. Okay, Leute, ich Jetzt hab... wollen wir aber wieder chillaxen. Hey, wo ist Onkel Cameron? Oh, danke. Danke, jemandem, der mich nicht beleidigt, fällt auf, dass er nicht da ist. Ah, ich verstehe, daher weht der Wind, hm? Huh? Ihr habt Schluss gemacht. Da hätte den Baby aber auch nicht geholfen. Ich sag dir was, vielleicht ist es besser so. Er war eine ziemliche Dramakönigin. Nein, nein, nein. Stopp, stopp! Ihr kommt zu mir nach Hause und beleidigt mich und meinen Freund, der im Übrigen gar nicht so schrecklich dramatisch ist nein. und. Ah, oh. Baby adoptiert. Sie heißt Lilly. aufregend. Stell das ab. Das kann ich nicht abstellen, so bitte ich nur mal. Die Musee. Achso, die Muse. Kommt und begrüßt Lilly.